Das ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bedeutet kritische Trefferchance, ne? Ja, so, ich glaube nicht, dass hier jemand mit jemandem reden kann. Kann man irgendwie nachgucken, egal. So, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt da reinstürmen oder noch ein bisschen zurückgehen erstmal. So, wir müssen mal sie markieren damit ich immer weiß wo sie ist die anderen hat den kampf wird sehen also der typ ist eigentlich voll einfach zu erledigen wenn wir ihn die ganze zeit hier mit fernangriffen bombardieren. bombardieren hm. so, du kannst nur ihn erreichen von daher Sie meine ich, verdammt, muss das machen. Im Charakter von hinten auswählen, Weil bringt da nichts, dran, ne? wenn ich als die Bewege und dann versperre ich für die alle hier den Weg. So, ich komme mit niemanden nach hinten ran. Okay. dürfte eigentlich auch nicht so schwierig sein. Wir sind da Kampf allein. Dieser Treffer minus 10. Oh. So, du verspielst mir ja den Weg, Kollege. Ich könnte mit Wind den erledigen. Nein, kann ich nicht. mit Marv da reingehen und dem Bündnis angefallen setzen und den voll fertig machen. Ich habe das einfach sehr ne? Ich mache einfach. Schießt halt auch von hier irgendwo. Oh ja. War Korbschläge. Ja, egal. Ja, nur sie treffen, ja, Supportpunkte perfekt. So, jetzt sind nur noch die beiden übrig. So, er kann ihn kontern, aber ne? oh, er macht gar nicht so viel Schaden. Sich gerade Tut halt nur vergiften. Da ist ein bisschen nervig. Okay, Habe ich überhaupt genug Leute hier? kümmern können. So, ich möchte dich da bewegen damit du den Pegasus retarst. Okay. Ach. Versuch. Du darfst die Braut jetzt küssen. Nicht so ganz. Ah, Dreck. Entschuldigung, hast du mich gerade verfehlt? So, okay, das könnte jetzt natürlich ein bisschen besser laufen hier, aber... Hm, ich hoffe, ich verschätze mich hier gerade nicht so... Sieht gesagt nicht so gut aus gerade. Was mache ich hier eigentlich. was du mir eigentlich eingeschaden? Gar nicht so viel schaden der kollege äh. hm. ich meine ich werde den definitiv nein nicht treffen können damit oh, oh. Ich muss ich muss ihn erledigen das geht nicht anders der typ ist sau gefährlich mit seiner Crit chance ja, du machst mir jetzt zehn schaden ich überlebe einen angriff du doppelst mich nicht damit ich glaube nicht dass dings irgendwie gehört bringen würde eine Bündnis hier der vortrag oh, habe ich ganz vergessen aber nee, klappt schon so irgendwie aber so sieht aus wie eine Fusion von Hinata, Flamelem Fates und Felix Flamelem free Houses Schwertmeister das ist eine weiterentwickelte Klasse. habe ich da schon erwähnt? Ich meine, er ist jetzt glaube ich nicht so gefährlich. Oh Mann. Ah, das Buch hier! Ich sehe hat Gewicht von den Dingern nicht. Okay, ich muss hier reingehen und das hier einsetzen. Ich hoffe, ich können den noch erledigen. Sternlord Blitz. Engage. So, ja, geht nicht anders, ne? Schaden, 24. Perfekt, genau. gibt mir Kraft. Feuer! Hat, hat gerade noch so gereicht. Ey. Na, er zieht sich zurück. Ah, oh, cool. Ich nicht, dass ich mich verbessern kann. Was sagt man dazu? 491 okay ich weiß immer noch nicht genau so ach du hast ein stahl durch deswegen ist es so langsam so er dürfte eigentlich hier nichts töten können also ist es ist auch voller ap oder ich äh, rüste mal hier eine leichtaxt aus damit sie nicht gedoppelt wird jeder hier müsste eigentlich überleben ne? halt den spiel sollte ich vielleicht noch wechseln ja, Ich habe ja zwei Ela noch. Hm. Das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass jemand hier vergiftet wird. Heilendes Licht, Stab, Fertigkeit. So, sieht es mit dir aus? Äh? Geschicklichkeit 10, 16, er wird gedoppelt. Aber er macht 12 Schaden. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja wenigstens zwei nicht. Ich finde, wir sind noch relativ in Sicherheit hier gerade. So. Äh, sie, das ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, wenn jemand vergiftet wird. Ne? dann dann komme ich wenigstens irgendwie dazu, weil ich nicht die ganze Zeit mal Heiler einzusetzen. Ne? Das ist gerade Erfahrungspunkte. So, auf wen geht's los? Au, au. Trotzdem gedoppelt. So, also, solange es gibt nicht fünf, sechs Schaden macht oder so, dürfte halt eigentlich ja klappen. Okay. Ist sie jetzt vergiftet oder nicht? Sie hat toten Totenkopf da, aber sie hat jetzt keine AP verloren. Cool. Natürlich, ja, voll. Warum kommt es ja nicht auf uns los? Ich habe mich doch gerade in der Reichweite von ihm bewegt. Man, okay, muss äh, rt oh, ganz Stückchen da oben, aber. Sie stoppt ja ganz schön ab heute. Ich liebe ihre Siegespose so. Haha, <lacht> Fistbump. Verdammt. Ah, ich hätte sie später bewegen sollen. Äh, 15. Drei Geschicklichkeit. 14 Schaden. Vier Schaden. Okay, sie überlebt da locker. so ich könnte oh wow viel Schaden macht der hier unten 18 12 okay kein Ding ich sollte viel öfter meine dings hier einsetzen ne meine Bündnisse Leichte Brise weht. Okay, cool. Nicht schlecht. Buchposition 2 So, ähm, wie sieht's mit dir aus? So, ich schlafe den. Cool. ist gar nicht darauf geachtet, aber ich konnte ihn nicht ansprechen. Ne? Du bist derjenige, der ihr nicht treffen kann, Kollege. Ich würde sagen äh, fünf Schaden. Mein Gott. 21 Trefferchance, <lacht> weil ich im Messer so hochgeballert geballert habe. Ah. Ja, her. Nicht so ganz. Doch, doch. Okay, ich wollte schon sagen. mehr nicht weg dafür so insgeheim dass ihr rekrutierbar seid. so es wird auch keiner kein problem Oh, er ist sogar jetzt eine einheit sich gerade. nach weil er ein hier hat, genau. Du mal da. Wird wahrscheinlich sowieso auf eti losgehen, weil sie nicht zurück angreifen kann. Aber kein Problem. Halt obwohl, kannst auch sie losgehen eigentlich. Ja. Kannst du machen wo nimmt sie jetzt nicht mehr Schaden wegen dem Gift. Verdammt. damit schon klappen, ne? 18 Schaden, oh, 13, 26. Wie viel Schaden nehme ich denn jetzt mehr? Dann nehme ich an, sehe ich gleich, ne? So ich mal hier in der Mitte erstmal. Ich weiß, wann die sich bewegen wird. schon klappen. Jetzt kommen die Magier. Hm? Oh, die laufen an mir vorbei, damit sie ja an das Ding dann kommen. dann oh, jetzt bewegt sie sich ein Zug. Okay, ich glaube, das ist ein Stichwort für sie, dass sie sich bewegt, ne? Dreck. aber sie kann uns nicht außer sollte vielleicht mal abschicken. Jetzt angefragt gegner und dann da da der der der. Sitzt die eine eine Waffenvorteil erleidet sie Schaden minus 5 den Kampf erwischt. Die eine den Angriff mit ihrer meisten verfügbaren Waffen Reichweite. Oh. Das heißt, sie wird zu einer Lanze wechseln, nachdem. Das ist aber nicht nett. Okay. Äh, 18 Angriff. Ein Schaden. So, am liebsten würde ich ja erstmal alle Leute hier erledigen. So, wir kommen sowieso nicht mehr dazu. Warte, wie kann ich da reingehen? So. Okay. Äh, wen muss ich dann hier erledigen? Ich meine, ihn kann ich mit Klanen erledigen, ne? 100, mein Gott. Warte mal, wenn ich einen Langbogen einsetze, kann ich dann noch weiter schießen? Nee. Äh, was mache ich hier? Warte mal, wer hat sie gut? Herrje Gott, wer kann sich hier du. Nee. Herrje Gott, wer kann sich hier über die halbe Karte bewegen? Du. Okay. 1 2 3 4 5. Das genau reichen, da wird genau reichen, ne? Sie Gott, aktiviert. Haben wir sie überhaupt schon mal? So, dann geht sie nämlich hier rein. Nee. Sie wird einen Haufen Schaden von dem Magier bekommen, aber er hat nur Feuer. So, du gehst da rein. Und wir haben ein Visier. Cool, Level 10 die wird definitiv der MVP. Oh mein Gott, was ist das denn? Level up. So, warte mal. Das ist eine Bewegung. Ach, da statt ja auch Bewegung. Das sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Äh, äh. ich muss mich irgendwie bewegen damit der mich von zwei feldern angreift 1 2 3 4 so dann gehst du hier hin mein ziel ist natürlich wieder erstmal alles zu erledigen bevor ich hier mich um kümmern kümmere ne? damit ich ja noch alle erfahrungspunkte abgreifen kann So, ich meine da können wir auch direkt eigentlich sage ich ein gutes stichwort hier ne? So, die maria machen nichts an Schaden gegen ihn mhm. Du musst weg da. Ah, ist auch blöd positioniert der Typ. Das müssen wir noch dich erledigen, bevor du irgendwas veranstaltest, was ich nicht mag. Hat sie wieder... Macht sie hat schon wieder zwei Dinger. Die wollen sich ja vorbeischleichen, habe ich so Gefühl, ne? Denken, ich merke das nicht. Nochmal den hier. Einmal brechen die Knochen und Waffen und so, ne? Und dann kommt der riesen durch warte mal hier war glaube ich besser so. Zack. Mhm. also am besten wäre ja noch wenn ich die magie hier erledigen könnte aber jetzt glaube ich nichts mhm. noch ich meine du kannst eigentlich auch wieder ah, jetzt kann sie ja von weiten ein Nett. Tut sie mehrere leute auf einmal ein? ich glaube ja ne ah, ja. Oh, ich liebe das. So. Jetzt nur ein hätte, der sich um die kümmern würde. Das wäre perfekt. Ich meine, er könnte... Er könnte sich hier um die kümmern. Dann wird er von beiden getroffen ne? ja was können die mir denn schon machen äh, 18 und 18 das sind das sind 11 okay klappt sogar obwohl lang schwer sechs Geschwindigkeit 2 da passt sogar okay mach mal so können wir uns die? Er macht hoffentlich ordentlich Schaden gegen die auch noch jemand Heilung, so aber da komme ich nicht ran. Aber wenn ich Glück habe, kann er noch ihn ja anlocken. Nein, Nee, passt so. So, eigentlich was wir alles hier machen müssen, ist ja eigentlich nur dieses Gebiet hier absperren, ne? Damit sie hier nicht durch kann. So, ich dann nachdenke, ne? Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Dann dürfte die eigentlich nicht da vorbeikommen, oder? Ja. Okay. los geht's ja, schaden und die sind im nächsten zug auch weg oh. Oh, ich mache die aber nicht fertig sehe gerade ist okay Eddie ist noch deine nähe für mich doch bekannt so. wenn er weg jetzt passieren kann ist dass der Pegasus sozusagen von uns ignoriert Und nach oben links nach oben rechts umgeht es gibt so wenig resistenz okay der ignoriert uns einfach das gibt es nicht so, okay, ist genauso, wie ich mir gedacht habe. So, das heißt, wir müssen mal einen Angriff hier überleben, muss ich sagen. So, was ich mache ist Ich habe schon gesehen, wie ich das mache. Und zwar ich möchte ich einmal hier jetzt sehen. Ich hätte als Unterstützung. Alles ist besser als irgendwie hier gegen die eine zu kämpfen, unsere Mutter, nachdem sie irgendwie ja, zehn Reichweite hat. Also, so hiermit bewege ich mich zwar in Reichweite, aber ich könnte mit dem langen aber sie kann sich ja danach noch mal bewegen. Von daher, bohnen noch mal bei den. Und jetzt im wir außer Reichweite, haha, so jetzt also muss ich eigentlich nur noch darauf achten, dass sie ja niemanden töten kann. Das ist das einzige, auf was ich hier aufpassen muss. So, und du musst natürlich hier uns hier auf den Nerven gehen. Jetzt ne? gibt es einfach nicht. Ja. Also ich merkt er nicht, natürlich vorbeischleichen wird an uns. Das schaffst du nicht durch. Wenn er sich hier bewegt, dann ja. so, dann haben wir noch mal, oh, ja, noch mal dich um. So, das hat er gerade einen gemacht mit seiner Lanze. So, da ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Ich muss jemanden hier platzieren. So, ich muss jetzt nachdenken. weiß das Schlimmste, was passieren kann? Sie hat alle möglichen Sachen von Angriffen. Wie schnell ist sie denn? Neun Geschwindigkeit mit einer Meisteraxt. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, sie kann ihn erledigen. Ne? Muss mir sie mal anschauen? Ja, sie hat genauso viel Stärke wie Magie. Okay, sie hat eine 17-Magie-Angriff. Das heißt, aber ich weiß auch nicht genau, was ihr Dings hier macht. Ihr ihr Super-Angriff ne? hat sie auch bestimmt auch ne? oder ich sehe gerade Vorteil. Das ist doch ein klassischer Feiern. weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Mit deren super Angriff. Egal, sie hat Magierange von 17. Das heißt, sie macht gegen ihn 14 Schaden zweimal, aber er steht neben ihn. Das heißt, er nimmt weniger Schaden. Und sie wird ihn definitiv nicht mit einem physischen Angriff hier erledigen können. Das heißt, er ist sicher. Äh, er überlebt der magie angriff verteidigung 10 die frage ist natürlich ob jetzt ob die jetzt kritisch oder nicht ne? so, sie tut so oder so doppelt angreifen anscheinend wegen dieser waffe 19 19 18 23 angriff mit dingen das heißt 13 aber mit der Meister er wird sogar er wird sogar einen kritischen Treffer überleben. Das heißt, er ist auch sicher cool. Das heißt, er ist der einzige, der vielleicht hergefahren ja, ist zu sterben. Aber du wirst mich wohl nicht mit dem Meister treffen können, oder? So unmöglich. So mache ich ihn hier noch, ey? muss ja auch noch machen ich muss irgendjemand hier hinschicken der halt überleben wird sieht aber nicht so gut aus ich nehme an sie ne? ich weiß genau was die macht ich gehe jetzt hier hin ne? und sie geht dann volle möhre ich das alles was ich machen kann hier gerade ne? Sie hat genug Ausweich. Sie wird da überleben. Das Problem ist, ich kann jetzt eigentlich nur noch darauf hoffen, dass sie jetzt keinen kritischen Treffer macht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hier machen kann gerade. Was war ich jetzt großes Opfer ein? nee kann ich nicht. Doch kann ich wohl. weil John ist direkt in der Nähe. Wir werden ihn dann geheilt. Ja, ich werde mal sehen. Cool. Wow. Sehr cool. So und jetzt haltest du einfach sie wieder hoch. Ich weiß, noch wie ich darüber den Radiant Dorn immer gemacht habe mit mit Opfern Fähigkeit hier die ganze Zeit irgendwie Erfahrungspunkte zu fahren. Das ist ehrlich gesagt nicht so eine gute Idee, weil sie braucht irgendwie Waffenfertigkeiten. In den früheren Fire Emblem war es so: Je mehr, je öfter du eine bestimmte Waffe einsetzt, desto mehr Waffen, desto mehr Waffen äh, Erfahrung hast du bekommen. Und für stärkere Waffen brauchst du eine höhere Waffenfähigkeit. Wenn man die ganze Zeit geopfert hat, um, um Erfahrungspunkte zu sammeln, dann kann man mit ihr nicht die stärksten Zauber benutzen. So, und sie geht auf ihn los. Okay. Okay. Dat, damit kann ich leben. Du hast schon wieder voll eiskalt hier meinen Dings ignoriert. ich dich ebenfalls. das problem ist sie ist ein bisschen aus der reichweite hier aber gut zu wissen dass sie auf ihn losgeht dann statt keine ahnung jemand anderen der irgendwie ist ja eher nötig habe das problem ist jetzt aber sie können jetzt die ganze zeit kontern okay, das sind nichts Schaden. Jetzt kann ich sie nicht erreichen. Okay, ähm, ich habe eine Idee, aber ist also ein bisschen doof gerade, aber das fällt mir gerade nicht ein. Und zwar machen wir Folgendes: Wir verlagern mal, weil wir müssen sie irgendwie hier hinlocken, damit sie halt. Von hier kann ich sie nicht treffen die ganze Zeit. Was ich deswegen mache es ich packe meine Leute ein. weiter hier oben, okay. Von hier aus ist sie nämlich ein bisschen mehr unsere Reichweite, so, Teleport hat und soll so. Sie geht ja auf ihn los, na, ne? ja, immer noch. So, jetzt können wir sie besser treffen, damit also irgendjemanden können wir auf jeden Fall treffen. So. Oh, alle Leute haben sich gerade zurück So. Da macht er nichts an Schaden. Und sie wechselt irgendwie zu einer anderen Waffe, ne? Das hat ja effektiv gegen... Ach ja, sie wechselt automatisch zu einer effektiven Waffe, ne? Oh, that then Sehr cool. War am besten wir jetzt, wenn du sie treffen würdest. Macht er sogar. Cool. 100 Prozent. So, ein Ding abgezogen. Bleib <lacht> Speise. Naja, ah habe ich übrigens verkauft, <lacht> habe ich letztens bekommen. Wieder so eine durchs Kochen ne? habe ich verkauft, weil ich muss sie sowieso nicht ja. die Ausweichchance okay, mal schwächen und so. Das habe ich getan. Die Ausweich, ihre sind zu hoch so normal so wenn ich jetzt mit nee sie geht auf dem Meisters ich glaube nicht da ich die ein Schlag erledigen noch okay was ich aber mache ist hier Langschwer einmal dann gibst du ihm den Langschwer <lacht> stellst du dich daneben du stehst neben meinem Hauptcharakter das heißt du machst mehr Schaden Boom. <lacht> dann kommt mein Hauptcharakter und macht die Platt davor haben wir uns noch ich kann nicht mal alle heilen wir sind ey. schon ein erfahrungspunkt wieder an kann ich dich aber angreifen so für erfahrungspunkte nein du machst sie alle hm. na gut, dann geht oder da rein und trefft die auch die noch nicht mal weg. Das gibt's jetzt nicht mal. Hey. Was ist mit der Eisenklinge? Was sogar weniger Schaden, was? Das es jetzt einfach nicht, Mann. Na gut, dann machen wir eben so, das heißt Anna muss treffen gleich. Ich konnte nicht reden mit der, ne. Immer sehr stark an mich. Na gut, Anna, du musst jetzt treffen. So stehen eigentlich alle Mädels auf mich. Ey. näher an, Geht immer gar nicht. Das sollte helfen. So. Überleben wir noch einen Angriff? Oh, ich möchte ungern Anna den Kill geben. den kannst du denn los? Also wir haben noch Zeit, ist alle. Nicht. Ich meine, ich will so oder so jetzt hier gewinnen. Nee. Aber mal so, hier überleben noch einen Angriff. Den richtigen Charakteren. Da ja, ist ja schon wieder darauf ankommen. Sollte eigentlich niemand drauf gehen. Oh. vielleicht doch da war ein <lacht> ah. schon wieder kleiner schon das zweite mal hat er drauf gegangen ist ey. na gut dann haben wir die mit dann haben wir eben dich mit anna weg tun wir sie noch weiter über leveln ist ja natürlich ein kritischen Treffer machen, beim oh. <lacht> Vor allem Clunch schon wieder, Er ja, ist auch schon einmal verheikt. Oh, warte mal, hast du den Ring fallen gelassen. Ja, damit. auch oh, schon wieder 500. <lacht> Sehr gut, Anna. Das zweite Mal hat sie durch den Boss ja Dings bekommen, hat Geld. Und ja, die macht Sinn. Ja, Eddie hat eine Menge Gegner erledigt. Okay, ähm. Vorkommst hier. Okay, cool. Das war. Ja, jetzt sind die Kapitel noch relativ ja, einfach. Kennology? Weiß er nicht, Tracer? Oh, leave. So schön, die Feierblend 4 und 5 Charaktere mal in High Definition zu sehen. 77 776, eines der schwersten feiern überhaupt. Leave, okay. Einfach nur weil er hat so brutal. So brutale Funktionen hatten Spielmechaniken. Charaktere können erschöpft sein. Das heißt, du die nicht zwei, dreimal hintereinander in ein Kapitel benutzen. Das wollte wohl dämlich. Ne? 国から新たな軍勢 不平が出ればわしが戦う。配や真相をに伝えよ。<笑> おお、いえ。兄上、<笑> その未来が was と感じは was ist viel zu cool, als hat er noch am Nebenlein. Cool, Marke 呼びかけはい。<笑><笑> Persönlicher Albtraum. Staluk, so, so, so, so, 去ることを怠ればそれはもうクロディアではないのだ。というわけでわしは国境に行く。 wie die Bros, hier, hier regeln. Stimmt, aber darüber habe ich auch noch gar nicht nach hm. Unsere Mutter können sie sich ja auch verwandeln. Ja, was das angeht <lacht> da ist mir noch gar nicht auf weil vor allem seine klasse ist auch irgendwie drachen junge ne? also warten wir sind offensichtlich Oh. Direkt mal spenden. <lacht> Stimmt, dadurch kriegen wir Geld, ne? Durch die Hauptmission. So, ach ja, jetzt muss ich ja wieder. Hm. Ja, wir haben noch nie geredet. Hm. Ja, warte mal. war und Diamant und Dings haben wir auch ne. Live, Live, oh, eine Axt, okay. Kein Schwert, ich meine, wäre ein bisschen doof dann ne. Jeder hätte dann hier ein Schwert, Schwert, Schwert und Magie, Schwert und Lanze, Schwert, Schwert, Lichtmagie, Waffenschild. Ach ja, habe ich ja gerade alles gesehen. Ring von Genealogy. ist ja nicht sehr gut sein? Weil er kommt aus Genealogy of the Holy War. Lev kommt aus Frasier 776. Was übrigens die Zeitrechnung ist. Ne? Die Zeitrechnung ist irgendwie im Kalender dieses vom Spiel. Deswegen hat er so einen komischen Namen. Frasier 776, das ist irgendwie die Zeitrechnung in dem Spiel. stimmt oh, neue leute wo schloss ist ein architektonisches meisterwerk Aber letztendlich ist ein schloss nur so widerstandsfähig wie seine soldaten göttlicher hört mein gebet möge brodia äh, siegreich sein. unser könig triumphieren zurückkehren sobald die Vorbereitung abgeschlossen sind begeben wir uns unverzüglich zur elysianischen grenze die zeit ist endlich gekommen sobald die vorbereitung abgeschlossen sind begeben wir uns direkt zur grenze also sowas von offensichtlich, dass der auch Dings hatte. Ein ja. Regen. Und zwar dem von Roy. Ich prüfe gerade, ob hier irgendwas beschädigt wurde. Auch in einfachen, auch ein einfacher Riss in der Wand könnte in der Schlacht verheerend sein. Der ja Deutlich Jacker geworden. Okay. okay, ich kriege auch von Leuten, die nicht im Kampf dabei waren. Dann verstehe ich nicht, warum manche Leute hier mir was geben, manche nicht. Es hat einfach nur geskriptet. Ich nehme an, ja, ne? Aber diesen Charakter am Leben zu diesem Zeitpunkt. Dann bekommst du so was Schönes. Da können wir gleich heute noch im Somnial schon mal einiges erledigen. Ihr seid es, der wären Es ist so aufregend, euch zu treffen. Ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Oh, ich bin Ember. Ich langweile mich, kann ich mal wieder kämpfen? Nein, wann du bist schon Outclass, außerdem klaus uns alle Erfahrungspunkte macht 65. Äh, so Outclass ist er eigentlich noch nicht. Er ist immer noch stärker als mein Hauptcharakter. Ich habe mal letztens irgendwie wert verglichen. Mein Hauptcharakter ist auch nicht so stark. Irgendwie Man ist auch schon Level 10. Alter, das irgendwie voll abgeräumt. Und ja. hm. ja. unsere Abenteuer in Brodia sind dann halt so noch nicht vorbei, nehme ich an. Ne? Für der, für eine Weile jedenfalls in einer Schlacht mit Illusia. Ich kann nicht zulassen, dass mein Vater und Bruder etwas passiert. Ich muss mich konzentrieren. Okay, das heißt Illusia hat äh, ein ne? Hieß sie so. Ivy, ne? Und sie wird sich auch irgendwann uns anschließen. Ganz eindeutig, wegen dem Intro, ne? Zwei Typen, die zwei Typen haben wir schon in unserem Team. Es ist offensichtlich, dass die beiden Mädels sich auch noch anschließen werden, ne? Also, Ivy und hier äh, die eine, die Eik hier als Ring hatte im Intro. Ich nehme an, sie ist dann von dem letzten Kontinent, den wir noch nicht von dem wir noch nichts gesehen haben. ne? Es kommt nicht vor, dass wir außenseiter unseren Schloss von innen sehen lassen. Für Verbündete wie euch machen wir eine Ausnahme. Ne? Jetzt dass ich weiß, dass diese Heilfähigkeit hier als ich gesehen habe, dass ich hier irgendwie mehrere Leute auf einmal heilen kann und dass ich für jede Person anscheinend Erfahrungspunkte krieg Das ist also super gut zum Hochtrainieren. trainieren. Ne? Gut, ja, bitte schenkt bloß die eure Segen, auf dass wir gegen unsere Feind antreten. Ja, ne, ich könnte eigentlich Wander dann Dings geben. Ich könnte Wander hier Mikaya geben, damit er heilen könnte. Dann kann er hochleveln. Nett. So, wir haben alles. Ne, ich merke gerade, sind ja keine Tiere. Ne. keine Tiere hier im Schloss. Mhm. So, wir haben mit allen geredet. Ne? So, gehen wir erstmal zur Weltkarte. Und guck mal, gucken, was uns hier noch so erwartet. Ne. Cutscene so Diamant, ました。モーリオン様、ダイヤモンド aber erst in der nächsten Folge. Cool, wir haben jetzt zwei neue Charaktere. Oh, das ist ein riesiger Weg. Na schön, wir müssen nach Plusia. Da unten sieht aber auch aus, dass wir da irgendwas. Grenzfestung, Klassenbasis Level 10 Spenden level 2 gemeinsam mit König Morgan stellt sich die Armee des Wimmelkönigs hier ein zins Herausforderung. kann ich irgendwie rauszoomen. So irgendwie konnte ich genau äh, rauszoomen da. Hm. Okay cool. Sonst hat sich ja nichts, das ist ja nichts. Ne? Keine, keine Nebenquest oder Paralog. So irgendwie so hat, ja, dann gehen wir noch kurz zum Sommer machen. Einige Sachen schon mal hier, ne? was ich zum Beispiel machen kann, ist hier mein mein Gockel. Ja, mein, mein Haustier kann ich zum Beispiel. Ich glaube, da war kurz davor, irgendwie ja, diesen Ring hier komplett zu füllen. Diesen Zuleitungsring oder was auch immer jetzt sein soll. Du kannst nun angeln. Uh. Okay. laden neue Ware, Arsenal neue Ware, angeln. Okay, sie das können wir noch mal abchecken. Ich habe neue Ware bekommen. Zeig her. Halt okay. Paketwaffen bitte. Oh, uh, Panzerbecher. Rittertod, Eisenwurzelanze. starb als Langbogen. Donnerwind. Ein Kart. Vergiftet getroffene Gegner auf für Nahkampf. Aber durch, ist doch genauso stark. Was? Warum sollte ich jemals, anstatt Warum sollte ich jemals... Ach, weil zehn Kript hat, okay. So, wir tun natürlich aber erstmal... Natürlich erstmal ihr Spenden. Warum nicht, ne? Nächste. So. Uh, oh, Felsenlinie. Oh, auch Ich liebe es. Ja, aber die restlich werden mein, wir ganz kann ich auch gar nicht habe ich genug geld so dann gucken wir mal hier äh, äh, vor ich vergesse ich vergesse es die ganze zeit ne ich mache mir mal warte bei den landen sollte ich vielleicht auch mal abchecken <lacht> <lacht> was haben wir denn hier oh. Oh, teleport oh. Oh, jetzt aber meister siegel blockieren oh, ich kann jetzt unendlich kaufen cool pflege erneuerung die namen sind irgendwie komisch fortschritt um nicht teleport so ich tue jetzt als erstes hier in die grotte gehen weil ich mal sehen wir was passiert wenn wir den er füttern Und da reicht auch wenn ich den schon streichel ja ne? max ja, aber mit mir jetzt Verwandle ich in einem verbündeten gar nichts glaube ich, glaub, ich habe neue kleidung für den grad freigeschaltet ne? Nö. So, aber noch angeln, angeln. Ich sehe schon auf der Karte. Ich wusste irgendwann können wir hier angeln. Übrigens, mal die Armee muss hier wieder hier scannen lassen. Ein paar von ein paar habe ich irgendwie, weiß nicht hier so so ein paar, weiß nicht nicht klamotten so bekommen. wo so seid ihr zum Angeln herkommen? Hisch Lexikon sind forelle Bonus-Spezies. <lacht> Ihr seid sicher enttäuscht, dass ich derjenige, wenn der ich begrüßt, immer leid. Ich gehe und suche Diamant. Hm. Du kannst den Teich angeln. Wirft mit allen Köder aus, wo es dir gefällt. Acht besonders auf Wellen. Sie weisen auf große Fische in der Schmerz Vollständig eingelöst, damit der Fisch anweist. Wenn der Fisch an der Leine in eine bestimmte Richtung zerrt, neige ich den Schnur dauert Okay, wiederholt. Oh. Okay. Einfache Angel. Äh, mit Zombie-Angeln. Ja. Hier sehe ich was. Okay, einfach nur menschen hm. Ich dachte, ich muss irgendwie was anderes kryptisches machen. sardine ein kleiner für aus vieren, der zum Selbstschutz im schwärm leicht zu säubern. Ja, warum nicht? Ich sehe dich, ich sehe ich äh. wieder eine Aktivität, die ich auf Screen machen kann. Ja. Ja. Ja. sag ah! noch der Ja. noch cool. okay cool Lass ja, das mache ich, mal auf ich auf Screen. okay. Was noch hm, Ringkammer? Ich vergesse es jedes Mal, wo ich dann vergesse, einfach da reingehen. Die mal einige andere Sachen machen wir dann beim nächsten Mal. Auch ja, oh, mal jetzt wird ja ganz schön bunt. bandringe erstellen so, wir haben noch keine von hier also warte, ich habe genug punkte nein obwohl dann gehen die super schnell weg und ein paar dann fünf charaktere ich kenne nicht so viele feiern im fünf charaktere sagt mir nichts das spiel nicht habe es mal versucht zu spielen irgendwann das spiel war so brutal Marita, Charaktere sagen wir alle gar nichts. Ist auch schon ein bisschen mehr, als ich das letzte Mal gespielt habe. Finn, hey, ihn kenne ich. Er war erst mehr oder weniger so der Wander von diesem Spiel, nur besser. Und ist einer der Hauptcharaktere aus dem vierten Teil auch. sein sein ja, er ist auch einer der. So beim 6 sechs haben auch noch keine. So, Gonzales, Gonzales, Gonzales, Gonzales, bitte. Volt. Gonzales, Gonzales, Gonzales, Gonzales. Lou. wenn hm. mir mal ein paar Seltenere geben. alle Müll. Also nicht die Charaktere, aber die Ringe. Cecilia, aber mal so viel hat, wer von ihnen fünf haben. Ja, so viele von diesen Punkten. So Rotka, oh, mit ohne der stärksten Charaktere für oh, die äh, vielleicht Tochter von Linn keine genaue kennen in den Spielen, aber ja. soft, Mikaias, äh Halbbruder, oh soft Platinum, soft S, uh. ich kann die KP auf 1 reduzieren. Warte was? Die haben Fähigkeiten? was Das ist ja gar nicht mal schlecht dann. Noch immer nur ein von 5, 5 Das ist echt Gatschardan. Shiva. Das ist auch ein Schwertkämpfer, wenn ich mich irre. so sehr gut Ich will mehr von diesen platinium bringen, wenn es geht, wenn die mit Effekten dazu kommen. Edlin, hey, das bleibt äh, Mutter. Und ja, vor allem dem 4 und 5 sind da miteinander, miteinander verbunden. Vor allem 4 spielt in zwei Generationen: die erste und die zweite. Deirdre. Das ist, äh, ich glaube, äh, sie gotts Frau, ne? sie gotts geliebte. Okay, Fire dem 1 hat eine eigene Geschichte. Vor allem 2 spielt auf Jenny. Hey, die Echoes. Das sind die Porträts von Echos. Ja, macht Sinn, ne? Das Remake. 1 ist halt eine eigenständige Geschichte. Konrad. allem 2 spielt in derselben Welt, aber auf einem anderen Kontinent, glaube ich. May. Best Girl. FM3 ist eine fortsetzung und eine nacherzählung von oh, da ist der Avatar aus dem ich glaube zwölften teil was ein remake von feiern dem 1 und 3 ist Fire Emblem 3 spielt äh, einmal nach vor Emblem 1. 1 den noch schon und das ist mehr oder weniger ein remake was auch eine fortsetzung ist man kann irgendwie feiern Emblem 1 in feiern Emblem 3 spielen und dann noch eine fortsetzung was weiß zwei volle Spiele sind. allem Emblem 4 wieder neue Geschichte, neuer Kontinent, neue Charaktere. Emblem 4 spielt in zwei Generationen. Also die erste und die zweite Generation. Sigurd ist der Hauptcharakter aus der ersten Generation. Dann passiert was mit den Hauptcharakteren. Nur zu spoilern. Die werden zum Barbecue eingeladen. Spoiler. Und äh, in der Arena kann man auch noch. Ne? Ach, Unterstützung muss ich auch noch machen. Und ja, dann wechselt dazu Generation 2, wo man gott Sohn spielen kann und die äh, die Kinder von den anderen Fire Emblem spielen. Und da sehe ich gerade, ist auch noch jemand, der mit mir sprechen will. So, und Fire Emblem 5 spielt in der zweiten Generation von Fire Emblem 4. Also auch gleiche Story noch, mit anderen Charakteren halt noch. Und so. Ja, das erlaubt es mich mit um kann Ab Unterstützung Gespräch ist das, ja. So, Fire Emblem 6 ist wieder eigenständige Geschichte. Fire Emblem 7 spielt vor Fire Emblem 6. Also Fire Emblem 6 ist Roy der Hauptcharakter. im 7 ist Roys Vater. Und zwei andere Lords noch der Hauptcharakter. Fire Emblem 8, komplett eigenständige Geschichte, ohne Fortsetzung oder so. Fire Emblem 9. Das ist die Story von Ike. Wieder komplett neue Geschichte, neue Welt und so. Fire Emblem 10, Fortsetzung von Fire Emblem 9, wo Mikaya die Hauptcharakterin ist. Fire Emblem 11 und 12 sind Remakes von Fire Emblem 1 und 3. Fire Emblem 13 ist Fire Emblem Awakening, was in derselben Welt von Fire Emblem 1 spielt, aber auch wieder andere Charaktere hat. Bis auf 1, 2. Ja, da ist der Hauptcharakter chrom und Lucina vom von, von von Smash Bros. Dann kam Fire Emblem Fates raus, komplett neue Geschichte, neue Charaktere, da kommt äh, Corrin her. Naja, ah Robin kommt aus Awakening. Dann kam Fire Emblem Echoes. Ich weiß jetzt nicht, warum ich ja gerade die komplette Story von Fire Emblem <lacht> zusammenfasse, aber egal. Dann kam Fire Emblem Echoes. Fire Emblem Echoes ist ein super geiles Remake vom zweiten Teil und da kam Fire Emblem Free Houses, wieder ja, neue Geschichte, neue Welt und also hat. Und jetzt spielen wir das hier. Also das hier müsste der 16 oder 17 Titel sein, glaube ich. vor Fire Emblem Serie, was irgendwie schon krass ist. So unterstützungsgespräche machen wir mal. Ja, vielleicht mal trinken. Meine Kehle fühlt sich nicht heißer an, aber ich habe gerade gemerkt, ich habe noch nichts getrunken. Ich glaube, er hat gerade gesagt, das ist eine schwere Frage, ne? <lacht> Musukashi bedeutet doch, glaube ich, schwer, oder? Ich würde alles Mochiron bedeutet natürlich immer wieder weiter üben. Ich sehr gelegentlich mal wieder ein bisschen Japanisch lernen. こと ja, okay. Bitte wo mir einige Stalker in diese in diesen Spiel ne? einige viele Stalker so, und klar Louis okay gar nicht so viele Oji, immer irgendwie die gleichen Charaktere ne? zweimal Louis <lacht> bist so <lacht> du ちょっと柔らかい einfach がいいかな。とって、あんま so eine <lacht> <lacht> Ich wurde noch nie eingeladen. Also, wie geht denn das? Dann kann man denn nicht alleine und nicht in der Gruppe trainieren. Na, mit einer Person? ich tue nur andere leute ich tue nur andere leute beobachten wenn sie nichts dagegen haben ich habe also top manieren so, wir haben eigentlich alles erledigt, denn ne? als andere kann ich ja nächste Mal noch machen. Ich gehe noch in die Arena einmal. Sehen wir mal mann John, aber oh, ich will mal jemanden ja in die Arena schicken, der vielleicht Chancen hat zu gewinnen. Weil John mh, läuft nicht so gut, da kann ich ihn lieber irgendwie heilen lassen und so. Er ist noch Level 8, mann ja gut ich kann eigentlich jeden hier einen Stab geben. Hm. Ach, weil also keine Waffe hat also machen wir halt beim nächsten Mal oder ja, vielleicht mache ich das gehen kann aber ich mache das aber beim nächsten Mal ist schon lang genug da sage ich, das war's für heute. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich werde im sommer so gut wie alles erledigt haben, bis auf ein paar Sachen. Und ja, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht und wir gucken, wie es hier mit unseren, mit unserer Schlacht gegen illusia weitergeht. Ne? So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, lasst mir da einen Like und ein Abo in würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. <lacht> Tschüss.